Ja, Max Jakob, ähm, der äh, Doyen der Wärmeübertragungsforschung. Äh, da haben wir ihn äh, im Alter von 60 hier äh, in Amerika. Er ist mit 58 ähm, emigriert. Der Max-Jakob-Award gilt quasi als der Nobelpreis der Thermodynamik. Das äh, habe ich mehrfach so gelesen. Ist vielleicht eine leichte Überschätzung, aber jedenfalls der mit Abstand wichtigste Preis in der Thermodynamik, der nach ihm benannt ist, seit 1961. Äh, das Interessante bei Max-Jakob ist, dass eigentlich sein eigentlicher wissenschaftlicher Durchbruch erst in den USA stattfindet. Nicht an der PTR, ist natürlich hier auch eine ganz bekannte Größe, aber die heute zitierten Aufsätze, äh, Bücher sind eben äh, nach ähm, ähm, 1937, also wo er im Alter von 58 ähm, herübergeht und insofern noch mal eine sehr glückliche Phase, Er war überhaupt ein glücklicher, optimistischer, dankbarer Mensch, ähm, also ein interessanter Fall, weil wir ja viele ähm, ähm, Vertreibungen haben, wo dann eigentlich es auch in dem wissenschaftlichen Output stark nach unten geht. Ja, hier sehen Sie quasi seinen Versuch, sich da als Amerikaner ähm, zu, ähm, einzupassen. Ähm, er sprach gar kein Englisch vorher, sein 35 wurde er entlassen, dann äh, äh, hier an der er lernte dann Englisch, seine Tochter brachte ihm das bei, die lasen Dorothy Thayers Romane und dann eben 36 am Frühjahr die erste Vortragsreise, wirklich von Berkeley bis Princeton einmal quer durch und dann ein halbes Jahr später nimmt er dann eine gute Position am Illinois Institute of Technology in Chicago an als Forschungsprofessor. Also da so als Amerikaner hier, aber doch als sehr, sehr typischer deutscher Bildungsbürger, hier sehen Sie ihn auch noch mal zweimal, ein bescheidener Mensch, ein sehr unprätentiöser Mensch, musikalischer Mensch, ein insofern typischer äh, deutscher Bildungsbürger, würde ich sagen. Ähm. Ja, ich habe den Vortrag ja genannt, wenn man nochmal zurückgeht. Bringing Aeronautics to America äh, war ein Buchtitel und ich hier Wärme, wie die Wärmeübertragungsforschung nach Amerika kam. Und dieses Buch, was mich damals sehr angeregt hatte, 1991 von Paul Handle, Bringing Aeronautics to America, ist quasi ein Buch darüber, wie... Äh, Theodore von Karmann, hier sehen wir ihn links noch als Professor in Aachen, äh, rübergeht nach Kalifornien, schon 1900, äh, in den späten 20er Jahren, ich glaube 26 oder 28, auch äh, quasi eine Vertreibung schon, er ist äh, äh, Jude und äh, sozusagen kann schon in Aachen, äh, also spürt das so deutlich, dass er eben rübergeht, sein sagen wir mal, wissenschaftlicher Partner und Konkurrent, Prantl, der auch große Angebote in den USA hat, bleibt in Deutschland, das führt auch zu einem Spannungsverhältnis, Übrigens auch ein bisschen bei Max Jakob, also äh, wenn die sich sehen, dann äh, 40, 41 oder 39 gibt es Tagungen, wo sie äh, in den USA, wo Pantel da ist, auch eisig das Verhältnis, ähm, aber auch zwischen den beiden. Also dieser ähm, ähm, Weg einer sehr anwendungsorientierten Forschung, den ähm, ähm, Pantel entwickelt in ähm, ähm, Göttingen, und äh, Karmann äh, in Aachen, äh, die das herüberbringen in die USA, die dann sehr schnell weltführend wirklich in der, Thermo in der Strömungsmechanik werden, äh, Pasadena. Und äh, dieser Transfer ist in diesem schönen Buch von Paul Handel beschrieben und das Gleiche gilt eben auch für die Wärmeübertragungsforschung und Max Jakob, der äh, einen Forschungsstil mitnimmt und damit in Amerika einen wahnsinnigen Erfolg landet, äh, Während er hier an der PTR immer Probleme hatte, ich gehe darauf noch näher ein. Ja, das ist jetzt Jakob Lienert, ein berühmter Thermodynamiker aus den USA. Ich zitiere mal ähm, aus ähm, so einer, das war eine, eigentlich so eine Art Fernsehsendung, The Engines of Ingenuity, Jakobs Move, Proved to be terribly important for us. America was far behind Germany in its understanding of heat flow and we were working hard to make up ground. Jacob gave, gave us the first direct conduit to that knowledge, uh, uh, schreibt er im Rückblick. Hier haben Sie jetzt mal wichtige Bücher von uh, Jakob. Das erste wichtige kommt 1942 heraus, uh, uh, dann uh, 1949 uh, Heat Transfer Volume 1 und praktisch. Zum Zeitpunkt seines Todes, äh, Heat Transfer 2, da steht dann schon The Late Max Jacob Max äh, rechts, das, äh, da hat er quasi die Publikation gerade nicht mehr erlebt. 56. Ja, <lacht> hier haben wir den Max Jacob Award und ja, der, es ist nicht nur so, dass Max Jacob von dem Weg in die USA extrem profitiert, äh, sondern... Es gibt auch interessante Rückflüsse. Also, damit will ich in keinster Weise die Vertreibung irgendwie kleinreden, gar nicht, sondern nur zur Kenntnis nehmen, dass es eben diese Rückflüsse gab. Und er kommt ja aus München. Ich werde darauf gleich noch näher eingehen. Aus dieser Knoblauchschule, natürlich mit Linde, enges Verhältnis, ähm, der ihn immer sehr gefördert hat. Ähm, und der Münchner Lehrstuhl für Thermodynamik ist sozusagen ähm, der einzige Ort, wo ähm, Max-Jacobs-Award-Preisträger sind, nämlich eben Ernst Schmidt, Ulrich Kriegel und Franz Meinger, alles ähm, äh, sozusagen Lehrstuhlinhaber vom Lehrstuhl Thermodynamik von der TU München. Ich will jetzt nicht die Vergabepraxis kritisieren, Aber es ist zumindest auffällig, dass die alte Alma Mater äh, äh, sozusagen von Max Jakob hier äh, sozusagen dreimal zum Zuge kommt. Es sind aber alles drei äh, wichtige Vertreter und der Lehrstuhl Thermodynamik in München ist der wichtigste Lehrstuhl für Thermodynamik, immer in Konkurrenz zu Dresden, äh, aber ich würde schon sagen, dominant. Ich weiß nicht, ob es da in der Technikwissenschaftsgeschichte vielleicht auch einen kleinen West-Ost-Konflikt geben könnte in der historiografischen äh, Bewertung. <lacht> Dresden hat natürlich auch immer eine große, große Bedeutung. Ja, ähm, wieso ist diese Geschichte quasi anders äh, ähm, gelaufen, dass die ähm, Vertreibung, ähm, war natürlich Entlassung, eine Vertreibung, äh, die bei ihm praktisch eigentlich zu einer Entfaltung führte und das ist jetzt der zweite Teil meines Vortrags. Also das Ganze beginnt im Institut für Technische Physik in München und diese Gründung ist eigentlich eine quasi, ja kann man fast nur individualpsychologisch deuten, eine Reaktion auf die Gründung des Instituts für Technische Physik in Göttingen. Das ist ja diese Felix Klein'sche Gründung, wird vielen von Ihnen was sagen, wo er sagt, die Naturwissenschaften bilden die Generalstabsoffiziere der Technik aus und die technischen Hochschulen die Unteroffiziere war so ein Satz von Felix Klein konnten sich die technischen Hochschulen natürlich überhaupt nicht mit abfinden. Aber seine äh, Gründung des Instituts für Technische Physik an der Uni Göttingen war eben ein Versuch, das quasi auch die Anwendungsseite deutlich zu machen. Göttinger Vereinigung, die dann zur Kaiser Wilhelm ist ja eigentlich die Vorläufergesellschaft der Kaiser Gesellschaft wird und Linde, den hatte er identifiziert als notorisch erfolgreich. Ein industrieller, äh, aber sozusagen war Professor äh, von 1868 bis 1979 für theoretische Maschinenlehre. Dann äh, nannte er das um in Thermodynamik, äh, aber 1979 stieg er aus und gründete seine Gesellschaft für Lindes Eismaschinen, die heutige Linde AG, also eine wunderbare Firma, German Engineering at its best, über 50.000 Mitarbeiter, ein DAX-Konzern. Ich habe ja selbst die Geschichte der Linde AG geschrieben, ist im Beckverlag erschienen und auch bei Macmillan und ähm, bin ein bisschen verliebt in die Firma äh, äh, durch die langjährige Beschäftigung mh, von Ingenieurinnen, und Ingenieuren eigentlich, meist gendergerecht, aber es waren äh, wenig Frauen äh, beteiligt äh, geprägtes Unternehmen. 100 Jahre waren äh, Mitglieder der Familie Linde, die selber nie Kohle hatten. Es ist ein Pastorenhaushalt. Äh, die Vorstandsvorsitzenden und dann verändert sich der Charakter nach dem Ende des letzten Lindes 1976, also dem Ausstieg von Hermann Linde als Vorstandsvorsitzender, etwas. Und jetzt geht ja sogar der Sitz dieses DAX-Unternehmens nach London, was ein bisschen schade ist mit einer Fusion eines amerikanischen Unternehmens. Ich bin ein bisschen abgewichen, äh, äh, äh, Entschuldigung, nochmal zurück zum Institut für Technische Physik in Göttingen. Also das war ein strategischer Versuch, und Linde war äh, berufen, aber hat abgesagt, ähm, weil er gibt schöne Briefe, sagt, ich kann im Grunde genommen gar keine Mathematik. Er hat ja der hatte sowieso nur drei Jahre studiert, ist bei einem Studentenprotest in Zürich rausgeflogen, hat gar keinen Abschluss, aber immerhin drei Jahre hatte er studiert, wurde zwar später Professor äh, ähm, und ähm, war mathematisch nicht sehr gebildet aus eigener Selbsteinschätzung und hatte sich das gar nicht zugetraut, sagt den Kollegen in Göttingen, dass äh, die machen mich fertig, sag ich mal unter uns, und ähm, hat dann aber äh, dieses Momentum äh, quasi, äh, seine Firma gab das finanziell her, äh, zu einem Münchner Institut für Technische Physik dann umgesetzt, was seine Stiftungsmittel war, er hatte dann noch die MAN besorgt, die gaben auch noch Geld, aber die bauten seine Kältemaschinen, die waren ihm verpflichtet, und äh, dieses Institut wurde dann von ähm, Oskar Knoblauch ab 1904 geleitet, also ungefähr zehn Jahre später. Und da stieg halt ähm, Max Jakob ein. Also dieses Institut, ich nehme hier mal ein paar wichtige Schüler, Nusselt, Schmidt, Hausen, Erk, äh, also es ist eine wirkliche Pflanzstätte und es hatte einen relativ industrienahen äh, Approach. Also es gab auch das Forschungsheim für Wärmeschutz, in Personalunion wurde das geleitet vom Direktor des Instituts für Technische Physik, und äh, äh, da merkt man schon am Namen, dass sozusagen, dass sehr anwendungsorientiert war. Ja, ähm, schon der Weg von ähm, von formal waren die Leiter bis 1934 übrigens Knoblauch und Linde. Bis zu seinem Tod war er immer Co-Direktor, äh, äh, aber sagen wir mal, als äh, natürlich der eigentliche. Also, er prägte das schon mit, aber jetzt nicht, nicht operativ. Allerdings gab er dem Knoblauch den Tipp, den, äh, den Max Jakob einzustellen. Ähm, interessanter ähm, junger Student, hatte zwei Abschlüsse gemacht. Achso, das ist auf der nächsten Seite. Ich komme gleich nochmal zurück zu der De Gesellschaft für Deutsche. Äh, nee, warte mal, falsche Seite. Warte mal. Hä? Okay, dann habe ich das hier irgendwie. Ah es nee, ist noch ein zweiter. So, ich muss mal ein bisschen springen, nicht so gut geordnet, Er hatte ein Diplom in Elektrotechnik und im gleichen und ein Jahr später auch in, in technischer Physik gemacht und äh, machte dann eine Dissertation in der Elektrotechnik, übrigens Elektroly, also eigentlich eine batterieelektrische Frage, heute wäre das ganz modern, mit einem enttäuschenden Genügend bei ähm, dem äh, Inhaber für Elektrotechnik, Osana, also eigentlich mit einer schlechten Diss, äh, aber er war vorher in seiner Diplomarbeit positiv aufgefallen, im Knoblauch und Linde, und der stellte ihn dann nach dieser schlechten Diss sozusagen als wissenschaftlichen Mitarbeiter äh, in dem Institut für Technische Physik ein, für die Wärmeübertragungsforschung, ganz anderes Thema, so durfte man damals noch hin und her springen, wunderbar eigentlich, und äh, ähm, wurde dann dort eben letztlich der bedeutendste Vertreter des Fachs. Ja, hier haben Sie nochmal diese... Äh, Gründung des Münchner Instituts. Und jetzt muss ich einmal doch nochmal zurück zu diesem anderen, weil ich da noch was sagen wollte. Nee, das. Nee, warte mal. Warte mal, ist das jetzt rückwärts? Nee, so rum. Ähm, Im Kontext, das sage ich nur mal als Kontextinformation, äh, gibt es die Bewegung äh, der Gründung der Gesellschaft für Technische Physik. Die entsteht in Deutschland in gewisser Weise als Konkurrenz zur deutschen physikalischen Gesellschaft. Das ist denen zu Grundlagen orientiert. Sie sagen, die das ist letztlich alles im Kontext auch noch von Felix Klein und Generalstabsoffizieren. Und wir sind eigentlich auch für den industriellen Aufstieg verantwortlich. Und die Deutsche Gesellschaft für Technische Physik hat 1930 mehr Mitglieder als die DPG. Also muss man sich klar machen, dass das eine irre Bedeutung hatte. Dann allerdings in der nach äh, Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wurde das fusioniert. Hm. Ich würde allerdings sagen, es gab dann immer eine Dominanz der äh, sozusagen 1930 kleineren Gesellschaft. Ich bin Ingenieur, Thermodynamiker selbst und äh, habe da vielleicht selbst auch eine Position, die ich etwas zurückhalten muss. Ja, ähm, das ist sozusagen und natürlich in gewisser Weise die Gründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt gehört auch in diese. Großwetterlage in diese Bewegung äh, einer technischen Physik. Also Und hier gab es ja auch, hier wurden Millionen von Thermometern ge ge getestet und so weiter in den 20er Jahren. So etwas würden Sie heute, glaube ich, nicht mehr weiß nicht, nicht mehr machen. Äh, und äh, das war eine Kombination. Ne? Siemens natürlich ganz stark als Impetus, der wie Linde diesen ähm, Phänotyp auch des äh, ja, Forschers und, und, und, und te, äh, sozusagen technischen Erfinderunternehmers äh, präse, äh, repräsentierte. Ja, äh, er war natürlich zugleich ein typischer Vertreter sagen wir mal, des Deutschen Bildungsbürgertums, ich deshalb jetzt mal hier ein Zitat von Max Jakob selbst über Linde. Ähm, also ja, so ein bisschen antiamerikanische ähm, Tendenzen hat, wie es bei Thomas Mann etwa in den äh, 20er-Jahren auch sehr typisch ist. Kulturnation, also eine positive Verständnis des deutschen Sonderwegs. Wir haben ja heute praktisch nur noch die negative Konnotation des deutschen Sonderwegs hin zum Nationalsozialismus im Hinterkopf. Aber in den 20er-Jahren sah das anders aus. Also ich lese das Zitat gerade mal. Das ist äh, zum 75. von Linde 1917. Linde war allerdings... Äh, noch über 90 Aufsichtsratsvorsitzende auch aktiv seines Unternehmens. Das also ist eine sehr langlebige ähm, Familie sowieso, auch der Sohn und der Enkel und so, die sind immer so klassisch bis 80 Vorstandsvorsitzende und bis 90 Aufsichtsratsvorsitzende. So, äh, äh, heute ginge das glaube ich auch nicht mehr, war aber erfolgreich. Ja, ein Unternehmertum wie das von Linde oder das von Siemens, dem die wissenschaftlichen Grundlagen seiner Erfolge stets ebenso viel und mehr galten als die Erfolge selbst, musste frei bleiben von allem Amerikanismus. Es behielt wesentlich deutsche Züge. Zu diesen rechne ich auch, dass Linde, so sehr er in seiner wissenschaftlich-technischen Tätigkeit aufging, doch selbst darin nicht unterging. Und das ist jetzt nochmal quasi an Fasten, sozusagen wird hier appelliert an Alexander, äh, äh, an äh, Wilhelm von Humboldt, Neugier ähm, äh, und auch, äh, ich weiß nicht, ob Sie dieses wird ja häufig zitiert, dieses berühmte Zitat von Richard Wagner, aus den 1860er Jahren: was deutsch ist. Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer Selbstwillen tun. Also das heißt, ich mache mein Opernhaus nicht fürs Publikum, ich mache das nur für mich. Faktisch hat er natürlich ein riesiges Opernhaus gebaut, das war ihm schon ganz wichtig. Man konnte das irgendwie miteinander verbinden. Linde war ja auch ein erfolgreicher Unternehmer, Siemens auch. Aber wenn man sie gefragt hätte, hätten sie gesagt, nein, ich mache das aus Neugier. Ich bin eigentlich im Kern ein Forscher und das Gute, der unternehmerisch erfolgte, ist fast zufällig gekommen. Das war die Inszenierung und das war natürlich auch ein Vorbild an der Stelle für Max Jakob, der diese industrielle Anwendung drin haben wollte. Da war er eben an, dem Stelle, an der Stelle fast mehr Lindeschüler als Knoblauchschüler. Und auch von Linde immer stark gefördert worden ist. Linde hat ihn auch in die physikalisch-technische Reichsanstalt reingedrückt, sozusagen. Er war Kuratoriumsmitglied seit 1895 und sein Einfluss, das war auch natürlich eine Frage, schon auch als Jude brauchte man auch Becking. Ich habe ein Aninstitut, institut wir haben eine Villa in Dahlem, wo das drin sitzt, gekauft. Das ist Julius Morgenroth, der war also außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität, das war auch oft so viel, sehr Erfinder eigentlich der Chemotherapie, aber 1926 schon verstorben, mit 50, dass viele von den Professoren an der Friedrich-Wilhelms-Universität eben nicht den Lehrstuhl hatten, sondern die außerordentlichen Professoren waren, auch wenn sie super erfolgreich waren, also als Juden. Das nur noch zu der Bemerkung der Diskussion eben. Ja, ähm, also dieser Stil, den ähm, lernt er quasi in dem Institut für Technische Physik und äh, den klingt das jetzt in die richtige Richtung? Ja, und den führt er dann auf Wunsch von Emil Warburg ähm, quasi an der äh, Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ein oder er soll es einführen, als er kommt. Der sagt ihm: Mach das, was du in München gelernt hast. Hier, wir machen jetzt ein äh, Labor für Wärmeforschung. Ähm, ähm, und auch dass sie mit dem Forschungsheim für Wärmeschutz, das ist natürlich sehr anwendungsorientiert, nein, macht das und er macht das auch. Also er gründet dieses Wärmetechnische Laboratorium, er gründet im VDI, er hat immer eine sehr enge Beziehung zum VDI, äh, äh, den Ausschuss für Wärmetechnik da, er gründet die Zeitschrift Forschung, er macht das Handbuch Chemieingenieurwesen mit 14 Wänden, von 32 geht es los bis 39, da ist er ja schon in den USA, gibt er aber noch von USA aus weiter raus, ist sozusagen ein wichtiges Handbuch. Äh, doch dieser Stil setzt sich, ist mein Eindruck, aber vielleicht kann Herr Hoffmann da auch äh, nochmal widersprechen, lässt sich an der PTR nicht durch, weil ähm, es ist Verzeitgleich mit Walter Meissner, der immer viel mehr Aufmerksamkeit hat, der natürlich durch die Tieftemperaturforschung, auch in engen Kontakt zu Linde übrigens, weil der baut Linde baut den, den Heliumverflüssiger, ist der dritte ja weltweit, äh, und ähm, Meissner geht dann später auch als Professor an das Institut für Technische Physik nach München und killt dort die, diesen Stil wiederum. Ähm, also es ist, er ist grundlagenorientierter und der erfährt immer die Aufmerksamkeit äh, und hat mehr Stellen, mehr Geld äh, äh, sozusagen. Ähm, und ähm, Jakob muss eigentlich immer kämpfen und hat dann einen Mitarbeiter noch einen halben mehr und so Doktorandgeld von. Es, obwohl ja eigentlich mit dem Industriegeld könnte man sich denken, dass das vielleicht auch da war er dann, dann doch nicht so unternehmerisch sozusagen offensichtlich begabt. Ja, also während sich, jetzt kommt der nächste, äh, meine nächste These, während sich eben dieser anwendungsorientierte Forschungsstil in Berlin ähm, von der physikalischen Forschung äh, weiter meistens als zu praxisnah abhob, galt er in den Vereinigten Staaten ganz anders als der theoretisch profilierteste Wärme. Forscher. Also er war praktisch vom, hier war er eher auf der anwendungsorientierten Seite ein bisschen Bebe und in den USA war er aber der theoretischste Kopf, obwohl er sich gar nicht geändert hatte, aber die Randbedingungen hatten sich ja völlig geändert und äh, seine dann thermodynamisch geschulten Absolventen in Illinois, am Heat Transfer Lab, was er dann dort gegründet hat, ich meine mit 60, schon beeindruckend, setzten sich eben sehr schnell gegen ältere praktische Schulen in der äh, Wärmelehre äh, in den USA durch, hat dann praktisch die, seine Leute abgesetzt an die Berliner, äh, an die äh, führenden ähm, ähm, äh, amerikanischen Universitäten. Ne? Ja, äh, das war die These, die ich eigentlich versuchte herüberzubringen. Ich glaube, die ist äh, deutlich geworden. Äh, ich sage noch kurz einen letzten Satz zu ihm. Äh, ah, äh, warte mal. Ich bin mit dem vorwärts und rückwärts hier äh, auf Kriegsfuß. Äh, ja, das war jetzt nochmal ein Zitat von seiner Tochter, Elisabeth ähm, ähm, Jakob, geht so, äh, wo der Mann nochmal geschildert wird. What would a man, das schreibt sie 1990 allerdings, a man who never learned to drive in den USA, er blieb da schon der, hoppla, nochmal, Who never learned to drive and who only reluctantly acquired a telephone and a radio, yeah, have made in this exciting world. Da reagiert sie jetzt auf die sozusagen 80er Jahre und 90er Jahre oder früh, früh, Ende der 80er Jahre. Also wirklich ein im Grunde genommen konservativ geprägter Bildungsbürger, musikalischer Mensch, aber mit diesem anwendungsorientierten Stil, den er in München gelernt hat, hier mit, sage ich mal, Erfolg, aber nicht wirklich durchschlagendem Erfolg, langjährig praktiziert hat und in den USA dann zum Superstar der Thermodynamik wurde. Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank für den auch sehr illustren Vortrag und äh, spannende Einblicke in einen Vertriebenen und den großen Durchbruch dann in Amerika. Fragen aus dem Publikum? Nur eine kleine Frage zu dem äh, schönen Background, den du äh, uns geschildert hast, äh, die Institute für Technische Physik. Göttingen an der Uni, in München an der Technischen Hochschule. Genau. Äh, die Generaloffiziere und die Unteroffiziere. Ja. Also, äh, vielleicht das, kannst du das nochmal hm. kommentieren, äh, wie, wie kommt das? Das war ja schon sozusagen die Gegenbewegung der Technischen Hochschulen. Also äh, für die, die das vielleicht nicht so im Blick haben, der berühmte Theorie-Praxis-Streit an den deutschen technischen Hochschulen wogte hoch und am stärksten hier an der Technischen Hochschule Berlin ab 1895. Und da war diese Gründung des Instituts für Technische Physik in Göttingen auch ein gewisser Auslöser. Und die technischen Hochschulen sagten, nein, wir sind natürlich die Generalstabsoffiziere und wir machen die technische Forschung. Was ihr macht, das braucht keiner, sage ich mal so hart. Und von daher dann diese Orientierung auf empirische Forschung und eine Abwendung von der Theorie, also hier an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg, die damals, kann man schon sagen, die führende Technische Hochschule der Welt war, es gibt auch viele amerikanische Universitäten, die in ihren Statuten haben, modeled after the statutes of the Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg, die kriegte ja am 1. Januar 1900 das Promotionsrecht, auf persönlichen Wunsch des Kaisers, gegen den erbitterten Widerstand der deutschen Universitäten, die sagten, jetzt ist das Ende der Wissenschaft gekommen, der Titel musste in deutschen Buchstaben, Dr. Inc., ja, bis 1945 geschrieben werden, weil Latein, keine Voraussetzung, auf den Rahmen und war, äh, also äh, und äh, der sollte abgewertet werden, die Ingenieure haben das aber dann wie Made in Germany, Dr. Inc., sozusagen so ein umgewerteter Minderwertigkeitskomplex, ne, unser, der ist sogar besser, und äh, als das hier passierte in äh, Promotionsrecht in Berlin, da wurde erst einmal die Mathematik halbiert in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und die Zeit wurde in die äh, Werkstätten und Labore gesteckt. Und äh, das war dann hier, Rullo musste abtreten, als der war sozusagen eher auf der theoretischen Seite, der wollte keine Labore und Alois Riedler wurde der neue Rektor und hat dann eben die Theorie halbiert, die Empirie gefördert und damit der Technik überhaupt die Forschung ermöglicht. Also dieses Münchner Institut ist quasi in diesem Kontext zu sehen als ein quasi Gegenschlag gegen diesen Usurpationsversuch aus Göttingen. Jetzt hinten war noch mal eine, eine Frage. Vielleicht eine etwas freche Frage. Glauben Sie, dass äh, diese Unterscheidung zwischen äh, deutschen und amerikanischen äh, Forschungs- und bis hin zu Lebensstil äh, tatsächlich Wasser hält? Äh, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, ist es also insofern kein Zufall, wenn Elon Musk denn äh, im brandenburgischen Sand da auf einmal aktiv wird. Ja, ich finde den Begriff des Stils eigentlich sehr geeignet, um ähm, so äh, quasi Stilvergleiche zu machen. Sicherlich ist das im max Sinne ein Typus, also die Realität ist immer was anderes. Also dann sagt man, diese Kirche ist an der Stelle vielleicht nicht mehr ganz spätgotisch, sie hat schon Elemente von Frührenaissance oder irgendwie so. Also der Stil ist ja nur quasi ein Vergleichsraster im Kopf, wenn man jetzt mal über Kunststile spricht, um dann die Realität äh, daran zu messen oder zu vergleichen. Und insofern denke ich, macht es durchaus Sinn, auch wenn es, gebe ich Ihnen zu, eine, muss aufpassen, dass es keine chauvinistischen Untertöne bedient, ne? deutscher Stil oder amerikanischer Stil, aber hier ist ganz stark erkennbar, dass die, äh, quasi der Stil, den, den äh, Jakob mitbringt, völlig anders ist, als was in den USA überhaupt bekannt ist, aber sofort als besser wahrgenommen wird und als deutsch ja? und äh, deshalb habe ich mir erlaubt, das äh, sozusagen auch mit diesem aus der Kunstgeschichte importierten, ich weiß in der Kunstgeschichte, die wollen den Begriff loswerden, aber wir in der, sagen wir mal, jetzt mal Technik- und Wissenschaftsgeschichte, wir haben ja nicht diese hundertjährige Reflexion über den Stilbegriff, den die schon drauf haben, wir können den ja jetzt mal hundert Jahre benutzen und dann kritisieren. Herr Hoffmann. Nochmal um einen kleinen Bogen zur PTR schließen. Wir beide haben ja noch die, die Tochter erlebt. Genau. Und es gibt, weiß ich weiß nicht, hast du das Zitat, wo sie sagt, dass die, die, die, die PTR für ihn erledigt war? Ja, ja. das hatte ich da auch kurz. Äh, er sagte, als er ging, ja. hat er eben sich von seinem Werkstattmeister, von seinem Doktoranden verabschiedet, aber von Kollegen und von der Führungsmannschaft grußlos rausgegangen. Ja, ganz deutsche Reaktion, sag ja, ich mal. muss sagen, er war tief getroffen, obwohl er danach sozusagen, kann man fast sagen, jetzt dank der, auch der, der, der, der, der Vorarbeiten in der PTR sozusagen noch. Natürlich. Äh, äh, und das ist auch der Grund, als wir auf der Yacht sozusagen äh, nach dem Nachlass war, Sie äh, war vollkommen einverstanden, dass das an die. Äh, dass der Nachlass ans Deutsche Museum wird Und ich hatte die Frage, würde es auch an die PTR gehen? Sagte nein? Also nicht mal eine Kopie. Das, äh, die Kopie ging dann sozusagen ans Zentrum Judaikum Da war denn die, äh, um, um, um nochmal so diese, diese Immigrantengeschichte hier nochmal einzubringen. Das äh, Verhältnis äh, nach München war immer sehr gut. Er hatte auch gehofft, dass er eigentlich der Nachfolger von Knoblauch, ich hatte das in der einen Folge eben übersprungen, wird, wird. Das war in gewisser Weise naheliegend und dann wurde es ja Walter Meißner, der dann auch drüben das Institut verändert hat. Das hat ihn schon 34, aber das waren dann eben schon Zeiten, in denen ihm auch, aber er hatte das, schreibt er auch in einem Tagebuch, gehofft, das hat ihn auch schon getroffen. Walter Meißner hat ihn dann im Januar 1934 besucht und gesagt, nehme mich sozusagen und zu Hause besucht. Was wollte ich da noch sagen? Ja, das Verhältnis zu Linde. Also ähm, Linde starb 34, Karl äh, Linde, aber die beiden Söhne, Fritz und Richard, waren dann die Vorstandsvorsitzenden. Und Richard war mehr der theoretische Kopf und der hatte das engere Verhältnis zu ähm, Max Jakob und schaltete sich auch ein. Also es gibt in den Briefen auch Briefe, wo Richard sagt, weil ein entfernter Verwandter, also so entfernt leider auch nicht, äh, war Hess von den Lindes das regeln wir über den Hess, dass du hier bleiben kannst. Ne? Gibt's, äh, äh, und, äh, aber Max Jakobs schreibt in seinen Tagebuchnotizen auch, für den Fall der Fälle habe ich diese äh, sozusagen diese mögliche Hilfe immer im Hintergrund. gehabt. Auch als er emigriert, dann äh, ist es so, dass sie ihn nicht rauslassen wollen. Und dann ist auch nochmal die Überlegung, schalten wir Hess an, aber dann ist es doch nicht notwendig und es geht. Also äh, das Verhältnis zu Linde und das heißt damit, dass... Münchner Verhältnis, das war eben unbelastet.